Liebe heute mal für unsere Systemadministrator ein kleiner Sicherheitshinweis. Äh, dieser Desktop-Hintergrund. Nicht ohne Grund, äh, Wasser ist schön. Und was gibt es im Wasser? Äh, Seepferdchen, ja, Seepferdchen. Wir könnten zum Beispiel suchen nach Seahorse. Seahorse. Nun, Passwörter und Verschlüsselung. Hier wird unter Linux Mint das Programm Seahorse. Benutzt für Passworte, sich zu merken, an diesem kleinen Symbol, ja, sehen wir, das ist ein Schlüsselbund, der bei der Anmeldung automatisch entsperrt wird. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Kaffee trinken wäre, ihr würdet euch einen Rechner setzen und würde das kleine Seepferdchen aufrufen, dann könntet ihr mal schnell gucken, was ich zum Beispiel... Meine Samba-Freigabe für ein Passwort hätte zum Beispiel... Hier habe ich eine Samba-Freigabe für mein NAS-Laufwerk. Eigenschaften, eigentlich ist es ein Computer, aber sagen wir mal, es wäre ein NAS-Laufwerk. Und da sehen wir das Passwort, das kann man sich anzeigen lassen. Wunderbar, dieser kleine Sicherheitshinweis, guckt mal nach, ob Seahorse euer Passwort herausdrückt, insbesondere dann, wenn ihr dasselbe Passwort... Für alles Mögliche benutzt ist das ein kleines Sicherheitsrisiko. So, das Klicken auf das Schlüsselsymbol nützt übrigens nichts. Nach einem Neustart ist das Ding wieder auf. Ich hoffe, hiermit golfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Sieb ich höre dir trapsen und tschüss.